Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Victor und ich zusammen Pet Simulator Z und probieren richtig krasse Codes aus, mit denen man Huge Pads bekommen kann. Yeah! Ey, Ladebildschirm funktioniert sogar. <lacht> Warte mal, ich kann mein Pet picken. Das, das ist ja wie Pet Simulator X. Ich nehme natürlich die Cat. Anton, Anton, pick den Hund. Was? Den Hund? Was soll das? Den Hund? Okay, pick ich den pick Hund? den Hund. Was ist das für eine Frage?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 Okay. Ja? Okay, als allererstes gönne ich mir hier X. Ich auch. Ich glaube auch das Golden Spotted Deck. Warte, ich mache kurz hier Auto-Settings an. So. So ein Triple X. Perfekt. Let's go. Wieso kann ich nicht drauf Ich kann da auch nicht drauf Auto-Edge ist da doch so. So, so. ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Und ich habe ein paar Pigs. Oh, wir haben 15 Pets zu Okay, ich verstehe.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 Nice. Alles einfach, alles genommen, einfach alles eins zu eins Endlich ein Pet Simulator, das Spaß macht. <lacht> Perfection, completed. Ich fahre hier jetzt durch. Ich spiele schneller durch als du. Hast du Bling Bling? Nein, hab ich nicht. Tja, ich hab bling bling. Bling bling. Ich hab bling bling. Warte auf mich. Warte auf mich. Ha! Geh durch in die Tech-Area, hallo, bist du bist uns zuerst. Ich skippe die Fantasy-Welt. Ich, Fantasy ich gehe direkt in die nee, Tech-Area. Also nee, nee, nee, du kommst jetzt in die Fantasy-Area, Anton. Nein, ich, ich lasse schneller durchspielen als du. Es geht hier darum, wer schneller Nein, durchspielt Nein, Du kommst in die Fantasy-Area. Nein, du kommst rüber in die Fantasy-Area jetzt.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 Du Ehrenlose. Wo bist du? Ich bin in der Fantasy-World. Oh. Ich okay, hab dich an dir vorbeigeschlichen, haha. Ich hab dich gar, ha -ha. gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> okay, aber mir die Fantasy haben die Anzahl. Wir sogar geschossen. So, ich bin also, schon ich Heaven komme, Island. Ich komme! <lacht> ich auch. <lacht> Ey, wir sind voll ich gut Spiel. Also, Kann man enchanten?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 Ich kauf mir gerade, äh, ins Eck. Okay. Warte, hab ich grad, hab ich grad, bin ich gerade gelevelt, weil ich ex geöffnet habe? Das wusste ich gar nicht. Man kriegt XP, weil man ex öffnet. Das Lol. wusste ich auch nicht. Mal, was Neues gelernt. Das probieren wir mal aus. Oh ja, oh Gott, hey, man, man levelt richtig auf. Oh mein ja, Gott. Ja eben. Oh mein Gott. Ja eben. Was? Es ist echt insane. Wie fit man auflevelt. Gut, Leute. Äh, es wird der Zeit, Anton in die Tech-Area zu gehen. Ich glaube, wir haben genug uns angeschaut. Ich bin schon längst <lacht> Wie so funktioniert das eigentlich. Hör echt, ich warte auf dich doch hier auf der Tech-Area. <lacht> ich werde dich so fettig machen. Ich bin schon länger als du in der Tech-Area. <lacht> ich werde dich so fettig machen, länger. Ich werde dich so fettig machen. So, ich bin jetzt in der Tech-Area. Du wirst dir wünschen, ja, niemals ich bin gestorben zu sein. Und versuch mich zu finden.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 ja, ich versuche dir nachzukommen, aber wie soll ich das jemals schaffen? Jetzt bin ich in der, in der, warte, wie heißt die Area hier? Ich bin in der Tech City, Anton. Tech City. Uh, versuch mich zu finden. Also ich mach gerade hier, ich be, bist du bist out of Map. Ja, natürlich. Okay, ich versuch mein Bestes. <lacht> ich seh dich da unten. <lacht> was heißt hier da unten? Da unten? Ja, aber weil schau mich ich klein daran, bin. Wo ich oben bin. <lacht> ja, bist du. Aber schau mich da an, wo ich bin. <lacht> Digga, Ben, hör auf. Es reicht. Er sagt gerade so, nee, nee, nee. Anton, ich seh, was du da machst. So tust du gar nicht. Tja, Anton, ich mache jetzt einen Sieg Machst du gar nicht? Doch, hör auf mit so Heiden Sieg Heidensieg, ich, ich bin versteckt, Anton. Ich bin jetzt in der äh, Steampunk area Wie? <lacht> Versuch mich zu finden, hör, Anton.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 Wir <lacht> <lacht> klatten Stehen. Bleib stehen, wo bist du hin? Hab ich gerade eben noch gesehen. Ich dachte, ja, jetzt das mal die Zeit, nicht selber zu gehen. Damit ich schneller Boost durchspielen du kann als du, brauche ich die Boost. Genau. Brauche die Boost. Was? Ich musste Quests machen. Schlechtes Spiel. Ja. <lacht> Deswegen. Schlechtes Spiel. Hast du schon Spiele du erlebt, eben? wo du die Quests nicht machen musstest? Ja. Das erste petro tet was ich gespielt habe. Das, was Fett gelaggt hat.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 Nee, Knock, Knock, ah. warte, Knock, Knock Nock Knock, geht nicht. Schade. Hm. Wie, wie kriegt man dann das Super-Pock, Ich weiß es nicht, Mann. Vielleicht ich muss man, nicht. damit man Knock, Knock machen kann, erst irgendwas anderes freigeschaltet haben, wie den Trading Eigentlich Plaza. Eigentlich musst du nur, ah. äh, oh, vielleicht brauchst du ja die, die, die fertige region oder sowas. Das kann ja auch sein. Egal, man kann nicht in den Trading Plaza in diesem Schlecht. Also in dem anderen Fett, was ich gespielt habe, kommt man in den Trading Plaza. Knock, knock, wer ist da? Oh mein <lacht> Gott, X. Als ob das jemand gesagt hat, wow. Ja, schau doch in den Chat. Ja, ich hab's gesehen. Tja, Anton, wie würdest du das Spiel bewerten? Ich würde dem Spiel eine solide 3 von 10 geben. Warum nur so? Ich das ist besser <lacht> <and> besser. <lacht> du bist weg, wo bist du hin? Ich muss die Mission hier fertig machen. Ja. Warum keine haben Mission die Mission 3,3 Quadrillionen? Ich, ich werde es nie keine schaffen. Keine Ey, Mission aber die für Kisten mich. haben keine Collisions. Guck mal. Keine Mission für mich. Aber Victor, die Kisten haben keine Collisions. Hey, naja, mit der 3 von 10 würde ich das Video abschließen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne Roblox Victor. Bis dann und... Ciao!